Ja hallo liebe GeoLeben TV-Zuseher und Freunde, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast zum Interview eingeladen. Sie ist ihres Zeichens Heilpraktikerin und sogenannte Heilpilzexpertin. Christine Weichenberger aus München. Und eins gleich vorweg, wir haben uns vor knapp drei Monaten auf meiner Deutschlandtour in München kennengelernt. Genaueres zu diesem Fall gibt es wahrscheinlich noch in den nächsten Videos. Ihr seht, ich bin heute nicht allein vor der Kamera. Neben mir sitzt Christine Weichenberger, ihres Zeichens Heilpraktikerin, Tierheilpraktikerin und Expertin für Heilpilze, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das erste dreht sich jetzt wirklich um Pilze, um zwei Sp bestimmte pilze und sage ich zuerst einfach noch mal hallo christine schön dass du dich dazu bereit erklärt dein wissen bei einer breiten öffentlichkeit einfach auch weiterzugeben ja hallo lieber geo ich freue mich auch dass wir das heute zusammen machen genau das ist wirklich eine sehr sehr feine sache und ja steigen wir einfach mal gleich mal ins thema mit ein welche pilze willst du uns heute näher bringen ja also heute möchte ich einfach zwei Pilze ähm, bisschen was dazu sagen, die mir wirklich sehr am Herzen liegen und mit denen ich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Das eine ist der Cordyceps, der Raupenpilz. Das andere ist der Agaricus, das ist eine Fliegenpilzunterart, mhm. hat mit unserem Fliegenpilz, den wir kennen, so nichts zu tun, Natürlich keinen Giftanteil, aber hochwirksam. Okay, da fangen wir doch einfach mal mit dem Cordyceps, Cordyceps sagt man, oder? Cordyceps, ja. mit dem Cordyceps an. Wo setzt man den ein? Vor allem in welchem Bereich, bei welchen Beschwerden, Krankheiten setzt du diesen Pilz bei deinen Patienten ein? Der Cordyceps, den kann ich empfehlen, oder ich setze ihn ein zur stärkung einfach zur stärkung wenn wirklich im ganzen system eine schwäche vorhanden ist ausgehend durch das nervensystem ja. mhm. Typischerweise wäre das jetzt bei einer depression bei einem burnout wenn man sich so runtergefahren und schwach fühlt damit man so dass man gar keine energie mehr hat mhm. ja. also man nimmt den einfach wenn man sich wirklich absolut energielos fühlt genau okay. genau mhm. Also das kann man auch machen, wenn man zum Beispiel durch eine Prüfungsphase gegangen ist oder eine Arbeitsphase hat, wo man gemerkt hat, das ist so anstrengend und es hat mich so sehr gefordert ja. oder auch persönliche Phasen und jetzt brauche ich einfach wieder ein bisschen Energie und da wirkt der gut, der wirkt ausgleichend, das heißt also wenn ich, wenn ich so überdreht bin, bin dann fährt er mich einfach ein Stück okay. weit runter, mhm. ansonsten gibt er mir einen guten Antrieb. Mhm. Wir haben im Vorgespräch, hast mir einige Dinge schon erzählt und du hast mir auch von einem älteren oder ja, älteren äh, Ehepaar erzählt, die du relativ lange begleitet hast. Hast du da auch den Chordizeps einge, also mit eingeba, eingebettet in die Behandlung? Ja, also ähm, der wäre wahrscheinlich für beide Patienten in dem Fall gut gewesen, mhm. der Mann ähm, ist an demenz erkrankt, ja. Der mann, okay. der mann genau und der hat ihn jedoch nicht genommen weil er andere arzneimittel haben die halt einfach bevorzugt und die frau ist so seine also frau hat ihn zu hause gepflegt und da war es halt so dass sie ziemlich erschöpft war durch die erkrankung des mannes mhm. also die mhm. hat das fast alles alleine mhm. gemacht und der hat der korizeps wirklich sehr geholfen mhm. der hat ihr immer wieder gute gute energie gegeben sie hat nachts besser in ihren schlaf gefunden und ja, war halt sehr Kraftspenden. Äh, hättest du dem, dem Mann, der ja äh, sagt, Demenz sagt, genau. genau, Demenz gehabt hat, oder immer noch hat, hättest du dem, dem Pilz auch empfehlen können? Ja, auf alle Fälle. Okay, auf alle aber, Fälle. aber da war es halt einfach so, dass der Mann natürlich schon sehr, sehr viele Medikamente mhm. eingenommen hat. Okay. Und was dem Chordizeps. Mhm. Die Wirkung von dem Cordyceps hätte es äh, nicht geschadet, überhaupt okay, okay. nicht, aber er wollte nicht mehr einnehmen. Okay, der wollte einfach nicht mehr einnehmen. Genau. Okay, gibt es so irgendwas, was man mit diesem Cordyceps äh, noch anfangen kann, machen kann? Fällt dir da jetzt noch speziell ja, was ein? der hat schon andere Anwendungsgebiete noch und zwar für das gesamte Hormonsystem. Okay. Das heißt, der reguliert auch unsere Hormone mhm. ja, und das ist egal, ob es die Schilddrüse ist. Egal ob es die Geschlechtshormone sind, also gerade mhm. ähm, oder auch bei Frau und Mann mhm. einfach, um die wieder in den Ausgleich mhm. zu bringen. Bei der Frau habe ich gute Erfahrungen gemacht, eben bei den Wechseljahresbeschwerden okay. okay. oder generell ähm, bei ja, Menstruationsbeschwerden. Und für die Schilddrüse, es war sehr, sehr wirksam, weil er wirklich eine Unter- oder Überfunktion wieder regulieren kann. Okay, also das wäre jetzt eigentlich so meine Frage gewesen, hast du es beantwortet, mhm. also der reguliert die Unter- und Überfunktion. Genau. Okay, ja, ist sicher sehr spannend, bei meinen Zuseher sind immer wieder sehr viele Menschen, die gerade damit mit der Schilddrüse, mit der Schilddrüse einfach Fragen dazu haben, also hier ist der Quadizeps auch genau. wunderbar einsetzbar. Das ist halt auch mit den Schilddrüsenmedikamenten, sage ich mal, hm. die man normalerweise verschrieben bekommt, da hängt man ja dann oft ein Leben lang einfach drin, ja. ja? Also genau. das ist, muss ja die Schilddrüse muss ja immer unterstützt werden und das kann man wirklich eins zu eins mit dem Kordizeps dann ausgleichen. Das heißt, die Leute könnten auf ihre Medikamente ja, verzichten, ja. wenn sie das natürlich mit dem Arzt Genau. Absprechen. Genau, ja, oder mit okay. dem Heilpraktiker, das okay, geht natürlich auch. Okay. Ja? Hast du deinem ja. Fall auch schon Erfahrungen? Da Hast du die jemanden schon gemacht, begleitet? Ja, ja, also die konnten nach einer gewissen Zeit, Schilddrüsen, also Hormone sollte man ja nie gleich absetzen, sondern ja. ausschleichen, ja. aber da war es einfach so, die konnten das dann im Laufe von ein paar Monaten ja. einfach komplett Ja, ja das einsparen. ist natürlich gut. Okay, na super. Immer fein, ja, okay. liebe Zuseher, wenn man da wirklich ganz praktikable Beispiele mhm. zu den Themen zu so den Theorien vor allem haben. Ja, liebe Christine, wir haben jetzt einiges über den Cordyceps gehört, über seine Wirkweisen, die Erfahrungen, die du mit dem Patienten und dem Pilz eben gemacht hast. Lass uns doch einfach mal schauen, was jetzt mit dem Agaricus ist. Welche Wirkweisen hat der und wo setzt du denn speziell ein? Also der Agaricus ist ein sehr wichtiger Pilz für mich bei Krebserkrankungen. Bei Tumoren, die einfach, in, ja, einfach ähm, gewachsen sind, die einfach, die müssen nicht bösartig sein, aber da zeigt er einfach eine sehr gute Wirkung. Und der hat die Eigenschaft, dass er die Killerzahlen, die Anzahl erhöht, dass okay. er diese aktiviert und dann direkt, ähm, sage ich mal, in Richtung Krebszellen da einfach ähm, ja. So diese einfach attackiert. Raus. Diese also, attackiert wenn er die Killer, Zellen erhöht, das ist ja, ist ja ein Traum, dass die einfach mehr werden. Die also mhm. Killerzellen sind in dem, in dem Falle für uns gut, auch wenn es so schrecklich klingt, aber die killen quasi eben dann die Krebszellen. Das heißt, das Tumorwachstum wird in dem Falle einfach eingedämmt und kann dann auch mhm. zurückgehen. Okay, mhm. was macht dann noch da Garikus? Ich meine, das mit der Krebsangelegenheit ist die ganze, auf das werden wir später dann mhm. vielleicht noch genau. eingehen, weil das mit der Krebs Angelegenheit, das betrifft ja mittlerweile so sehr viele und wird immer mehr betreffen, und darum werden wir da noch im Anschluss kurz drüber reden. Was hat er denn noch? Du hast irgendwas zum Immunsystem ja auch schon gesagt. Genau, also er wirkt sich sehr, sehr gut aufs oder wirkt stärkend auf das Immunsystem aus. Und ähm, da ist es halt wichtig zu wissen, dass ähm, Allergien, die ähm, entstehen durch ein geschwächtes Immunsystem, also insbesondere jetzt zum Beispiel diese ganzen Pollenallergien oder Hautunverträglichkeiten, ja. allergisches Asthma, ja. das hängt da alles mit dem Immunsystem zusammen und wenn das gestärkt ist durch den Agaricus, habe ich da eine ziemliche Verminderung einfach mhm. schon mit. Was würdest du sagen, sollte man da erst warten, bis man eine Allergie hat und dann sagt man, okay, da habe ich mal gehört, man sollte einen Agar, also den Pilz Agaricus nehmen oder würdest du sagen, wer das Gefühl hat, er ist so ein bisschen... Ähm, könnte ein bisschen in Richtung Allergie gehen, muss ja immer wieder ein bisschen niesen und schnupfen. Äh, sollte der das auch präventiv gleich mal nehmen? Also ich, ich sage immer, Immunsystem sollte immer zwischendurch mal gestärkt werden, wenn man merkt, dass man äh, Anfälligkeiten entwickelt. Ja, ja, ja. Ja. Das ist für mich das, das typische, der typische das Hinweis, dass ich sage, jetzt muss ich irgendwas tun und da kann ich mal zwischendurch mal eine Prävention machen, ein, zweimal im Jahr, dass ich da so kurmäßig entweder einen Pilz einnehme oder eben auf andere Art und Weise mein Immunsystem schon. Oder, das oder mehrere Möglichkeiten. Genau, es gibt so. ja mehrere Möglichkeiten. Ja, genau. Okay, lass, schauen wir mal zurück zur, zur Sache mit Krebs. Es ist ja so, dass mittlerweile ähm, ja, die Prognosen so stehen, dass bald mal jeder Zweite auf jeden Fall in seinem Leben einmal Krebs haben wird und es ist ja auch so, dass wir sowieso permanent ständig auch jeder gesunde Mensch immer wieder Krebszellen äh, einfach entwickeln, weil es ist einfach so, es gibt im Körper unglaublich viele Möglichkeiten, äh, dass immer wieder mal was schief geht, ja. Weil sich ja Zellen permanent und unglaublich viele Zellen permanent teilen. Die müssen ständig unsere Informationen weitergeben. Und da sind die Chancen immer relativ gut, dass da einfach auch ein bisschen was schief geht. Also Krebszellen können ja und werden zum Teil ja auch ständig irgendwie auch gebildet. Das heißt, wenn wir an und für sich einen Körper haben, der ein gutes Abwehrsystem hat, dann kann er ja in den meisten Fällen ja gut damit umgehen. Jetzt hast aber du eh gesagt, dass dass dieser Agaricus eben hier die Killerzellen aktiviert, also vermehrt wesentlich mehr da sind. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Soldaten, wenn man das so sagen kann, die hier gegen diese Krebszellen vorgehen können. Hast du jetzt in deinem Falle speziell, wo du sagst, okay, gerade bei den Krebsarten vielleicht wäre es ganz besonders gut, wo man den auch noch nochmal ganz speziell einsetzen kann? Der Agaricus kann generell bei allen Krebsarten eingesetzt ja. werden. Also das ist so der Grundstock ja. bei Krebserkrankung. Ja? ja. Also ich habe sage ich mal, es ist eine Krebserkrankung da. Dann würde ich in erster Linie Agaricus und ich würde immer mit anderen mit anderen Pilzen hm. noch begleiten. Hm. Ich sage eben immer zu meinen Patienten, Krebs ist keine Grippe. Ja? Ja. Ähm, bei einer Diagnose, auch bei einer begleiteten Therapie wenn chemotherapie oder strahlentherapie eben erfolgt einfach wirklich alles mit dran setzen und dort den körper stärken mhm. in erster linie mit dem agaricus für den tumorbereich und in zweiter linie natürlich das organ das betroffen ist um das wieder um dem energie zu geben und dem einfach wieder ja, eine eine nötige kraft das heißt, der Agaricus wirkt jetzt auf zwei Ebenen. Wie du gesagt hast, er gibt dem Organ, das befallen ist, wieder die Energie, hier wieder stärker zu werden und ergreift eben auch die Zellen, genau. die Krebszellen ja. mitunter an. Du hast mir im Vorgespräch ja auch gesagt, wichtig ist zum Erwähnen, dass eben der Agaricus auch speziell bei Bauchspeicheldrüsen ja. Krebs Und genau. Erkrankungen. Also der Agaricus ja. ist ist ein Pilz und da haben wir halt nicht so viele Möglichkeiten bei der Bauchspeicheldrüse, weil wenn die betroffen ist, dann muss es, dann muss einfach eine schnelle Reaktion erfolgen oder ja. Aktion erfolgen, also muss ich einfach gut begleiten und da ist der Garikus steht da an erster Stelle also den kann man da wirklich bei Bauchspeicheldrüsenkrebs ja. speziell ja. einfach so. auch einsetzen. Gibt es auch welche anderen Krebsarten, wo, wo er speziell wirkt, so wie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, wenn du ja sagst, da wirkt, da ist ein sehr gefährliche Krebs ja auch für sich. Mhm. Mit einer relativ, also aus Schulmedizinischer Seite, einer relativ mhm. geringen äh, Chance, das wirklich auch zu überleben. kann es leider aus leidvoller Erfahrung sagen. Sehr, sehr guter Freund von mir ist vor zwei Jahren äh, unglaublich schnell am Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. äh, gestorben. Ich habe drei Wochen vorher erfahren, dass er Krebs hat von ihm. da habe mir selber gesagt, er war damals noch äh, eben sehr, sehr positiv eingestellt. Das muss er dann Chemo machen und dann wird alles besser. Und der nächste Anruf war dann leider von seiner Frau, die mir mitgeteilt hat, dass er gestorben ist. Mhm. Ja, das wären jetzt schon mal ganz, ganz viele Informationen gewesen, liebe Christine. Man könnte das Ganze natürlich endlos ausweiten und wir haben, wie schon gesagt, wir machen auf jeden Fall noch einiges an Videos, das weiß ich einfach, weil das wirklich sehr, sehr viel Sinn macht, einfach so ein praktikables Wissen, das ja aus Erfahrungen besteht, einfach unbedingt weiterzugeben. Ja, liebe Zuseher, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr Christine Weichenberger einfach auch kontaktiert. Es macht natürlich Sinn, vor allem wenn jetzt vor dem Schirm Betroffene auch sitzen, dass man dann natürlich auch Begleitung hat und Unsere Videos sind natürlich unglaublich wichtig, an Informationen weiterzugeben, aber dass man dann vielleicht wirklich in so schweren Stunden fallen, wenn man auch Krebs hat, aber auch andere Krankheiten, dass man dann jemand an seiner Seite hat. Und da bist du natürlich, denke ich, auf jeden Fall zu kontaktieren. Das darf man dich kontaktieren, Gerne. per Mail, per Telefon. Natürlich. Äh, und dann natürlich selbst. Oder auch persönlich, wäre auch schön. Persönlich und, vorbei und, zu schauen. Und wenn jemand von weiter weg ist und er hat wirklich eine schwere Krankheit, die er überwinden möchte, dann denke ich, dann zahlt es sich es auf jeden Fall auch aus, ein paar hundert Kilometer zu fahren. Ich kann sagen, es zahlt sich aus, immer wieder nach München zu kommen, mache ich auch sehr gerne. Umgekehrt passiert es ja auch. Und in dem Sinne werde ich einfach die Kontaktdaten natürlich von der Christine hier unten einblenden. Ich kann euch nur sagen, jeder darf sich froh und glücklich schätzen, wenn er so eine Heilpraktikerin und so einen Menschen in schweren Stunden an seiner Seite haben kann. In dem Sinne sage ich jetzt einfach nochmal herzlichen Dank, liebe Christine, für dieses erste Video. Und ja, wir werden sehen, was als nächstes noch kommen wird. Das Wichtigste ist sowieso, ihr wisst, Sie bleibt gesund, wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden fall ihr wisst auch mittlerweile wo ich hinwenden könnt was ihr auch alles tun könnt deswegen gibt es unsere kanäle dem sinn ja schreibt euch unter unsere meinung in die kommentare schreibt entweder mir oder ähm, macht mit Christine einen äh, was aus kontaktiert sie wenn das wichtig für euch ist und in dem sinne daumen hoch wir sehen uns beim nächsten video Baba, ciao, tschüss und servus und auch an dich vielen dank lieber gu aber natürlich Gespräch. bitte gerne